Folgende kleine Übung musst du äh, nicht hier in so einem Standardsitz machen, die kannst du auf dem Stuhl machen, die kannst du Stehen machen, ähm, die kannst du eigentlich überall machen. Und dafür schau einfach, dass du aufrecht sitzen kannst, egal wo du bist, dass du Länge in deiner Wirbelsäule hast, dass du eine kleine Kurve noch in deinem, in deinem unteren Rücken hast, dass die Kurve ausgeglichen ist und dann eben mit dem Einatmen die Arme nach oben an, dass die Handinnenflächen sich oben berühren. Mit dem Ausatmen zieh deine Hände vor das Herz. Verschränke die Finger aneinander. Atme hier noch einmal ein. Ausatmen, zieh mit den Armen nach vorne, lass den oberen Rücken rund werden, der Nacken ist auch entspannt. Mit dem Einatmen hebt die Arme nach oben, zieh dich noch mal in die Länge, dass die Körperseiten lang werden. Mit dem Ausatmen setzt die Arme neben den Körper ab, sodass du hier die Schulterblätter auf dem Rücken aufeinander ziehen kannst und das Brustbein leicht nach vorne hebst. Mit dem nächsten Einatmen setzt die Hände vor das Herz, verschränkt die Finger aneinander, ausatmend zieh mit den Händen nach vorne, lass den oberen Rücken rund werden, den Nacken ist entspannt. Einatmend heb die Arme über den Kopf nach oben, ausatmend lass die Arme neben dem Körper absinken, heb den Brustbein leicht nach oben zieh die Schulterblätter auf den Rücken aufeinander zu, einatmend, die Hände vors Herz, ausatmend, zieh nach vorne, lass den oberen Rücken rund werden, einatmend, heb dich in die Länge, zieh dich nochmal ganz weit in die Länge, und mit dem Ausatmen, lass die Arme neben den Körper absinken. einatmend, zieh die Hände vors Herz, ausatmend, zieh nach vorne, einatmet, heb die Arme über den Kopf, ausatmend lass die Arme neben dem Körper absenken Und das kannst du beliebig oft wiederholen. Und für die nächste Übung nimm einmal deine beiden Hände und verschränk sie hinter deinem Rücken an der rechten Seite einmal. Also zieh die Hände zu deiner rechten Seite, verschränk die Finger aneinander genau. und dann lass vor allem deine linke Schulter auch ganz locker. Also zieh sie jetzt nicht nach oben zur Schulter, zu den Ohren hin, sondern lass sie ganz locker absinken. Und für etwas mehr Dehnung im Nacken kannst du den Kopf einmal zur rechten Seite lehnen. Wenn du möchtest, kannst du auch gerne die Augen schließen. Schau, dass die linke Schulter weiter entspannt bleibt. Und dann dreh einmal deinen Kinn zu deiner rechten Schulter hin spürst du, dass es jetzt woanders gedehnt wird noch und dann lass den Kopf hier nach vorne fallen. Und dann löst es wieder auf, hebt das Kinn wieder nach oben an, dreh den Kopf wieder zur Mitte hin und greif mit deinen Händen an die linke Körperseite, dass hier die rechte Schulter entspannt sein und lass dann den Kopf einmal rechte Schulter bleibt entspannt. Dreh dein Kinn zu deiner linken Schulter. Und dann lass es den Kopf leicht nach vorne sinken. Du kannst auch mal so ein bisschen spielen, was sich gerade gut anfühlt, wo du Dehnung spüren möchtest. Und dann komm wieder zur Mitte hin. Und zieh noch einmal mit den Händen hinter deinem Rücken nach unten, also zieh die Hände hinter dem Rücken einmal ganz weit nach unten. Schau, dass dein Brustbein nach vorne hebt, sich hebt und zieh die Schulterblätter auf dem Rücken aufeinander zu. Bleib dabei in deiner Körpermitte stabil. Schau, dass du ganz sanft den Bauchnabel reinziehst. Und dann löst es wieder. Schüttel gerne nochmal die Schultern aus, wenn du möchtest.